Warum in der Richtung über den Spawn sehen? Hier oben. Wo ist denn der Spawn? Yo. Yo. Leute, was geht? Servus! Ich hab keine Ahnung, wie Minecraft funktioniert. Ich hab heute Geburtstag direkt mit Milch drauf. Hm. Perfekt. Moment. Mit Sound. Prost. nur Zucker Stimmt, ja, Zuckerreis tut und. Man kann sich, glaube ich, auch mit Zuckerrohr hinten. Alex, wo wollen wir denn hin? Wollen wir da mitten durchrennen? Da, da, da, da. Du siehst doch so eine große Schlucht und eine kleine Schlucht. Ja, fix. Wir gehen durch die kleine Schlucht. Okay, lieber eng, oder? Natürlich lieber eng als ausgeleiert. Also. Okay. <lacht> ich weiß nicht, was du heute für komische Fragen stellst, aber da hinten ist jeder Es geht nur um die Kartenkunde. Wir müssen ja wissen, wo wir hin müssen. Also, ich muss sagen, ich es seit sechs Monaten kein Minecraft mehr gespült, heute die erste Runde gespürt und wir haben zweiter zweiten Platz gemacht. Nein, wir haben es ja Alex, also wir laufen da durch die kleine Spalte durch, ne? Jupp. Yep. Das ist heute mal der Plan. Ah, ihr spasst nie rechts neben mir, ich kenn euch nicht mehr. Ihr leider. Wir haben ein Wer hat, der hat Hühnchen. Cheater. Schaut, dein Kopf hat sogar Richtung Wegweiser. Perfekt. Mein Kopf hat einen Wegweiser. Ja. Ups, cheers. <lacht> 10 Ich muss mein Bild wegstellen, sonst werfe ich so. Um. Jetzt geht's los. Du weißt wo lang, ja Alex. Jupp! Einfach also mein B. Yo Steve, es geht los. <lacht> Die Schlacht um den Sieg von Duro 4. Eh es ist nur 16 und <lacht> 14. Da ist ich runtergefallen. Perfekt. Da das hat überall leid. Auf. <lacht> Zuckerer! So, Steve! Ich Alex, lauf! Hast du gekriegt? Links fort! Oh. Alex, rechts lang! Hier hoch, hier, hoch, hier hoch! Oh, oh! Er sagt rechts lang und ich gehe irgendwo bin hin! Down. Steve, wo bist du? Ich bin down! Fix! Hey, bist du Alex, hinter mir? Ich bist vor mir, du bist vor mir! Lauf, lauf, lauf! lauf, lauf okay, Sock, wenn du mir verlierst! Genau, ich bin instant hinter dir, Alter! 20 Sekunden haben wir noch Schutzzeit! Lauf, Lauf, lauf, lauf! Nee, nee, nee. Brauchen mal ein äh, Schwert, wenn das so schlecht geht? Ja, ja. Wir machen uns gleich da hinten eins. Siehst du wen hinter uns? Weiß ich nicht, ich guck grad nicht. Okay, da links ist das Skelett. Nein. Da ja. Zu Ende, Steve. Bauen wir Ja, lauf erstmal, lauf mal, lauf erstmal. Okay. Es ist anscheinend. Haha. Ja. <lacht> Auf. Wir haben Zeit, wir verlieren wenig Hunger. Jetzt gehts auf. So, hier vorne den letzten ich Baum nehmen wir, den letzten Baum rechts. Okay, rechts, passt. Rechts rechts, rechts, rechts. Den hier, den hier, den hier. War ah, den noch, so, gell? Da können wir nämlich in die Richtung gucken. Noch hast du den oberen, gell? Immer den unteren. Ja, wir sind schon wieder. gleich glaub ich wie immer. Ich cross. Jo. Die Geschwindigkeit ist... Ich hab ein Schwert. Ich geh. Ich troppe dir das Schwert. Wieder. Alter, ich hab den Schwert getroppt. Danke. Output transcript: Alter, kann ich mal craften. Du hast Weiter, weiter, weiter, weiter. Boah, wie wow. perfekt, Alter. Alles klar. <lacht> das ist drauf. <traurig. lacht> da hinten ist irgendwo Zucker, aber da ja. geht man nicht hin. Boah, oh, das ist laut. Friendly Fire ist aus, Gott sei Dank. Du hast schlecht sehen. Ja, das. Die vorne sind auch noch äh, Dings, da rennen wir nicht so weit weg. Davon sind welche, davon sind welche. Okay. Das ist einer, es ist nur einer, es ist nur einer. Dann rein wir halt hin, wenns meint. Es sind zwei. Alex, bist du da? Ja, Und fast damit, oder? Wollen wir drauf? Ja, ist noch da. ist gell? Ja, ja, doch. Ja, okay. Und was? Ja, wegrennen wird dann da nix mehr. Alex, wo bist du? Hinter dir. Auf den Links, auf den Links. Alter, bin... ja, okay. Auf den Links, auf den Links, erst alleine? Ja. Erst bist du hinter mir? Ja. Fix, ich bin Ansprung hinter dir. Oh, da kann ich gleich nicht mehr sprinten, glaube ich. Da hat nichts zu essen. Jo, ja. hier <lacht> Kann ich mal sprinten, ich esse? Essen Alex. Essen, Alex! Ja! Jawohl, das war gut. Ja, der rennt weg. Alex, lass weg, lass weg, lass weg. Echt? Okay. Da ja, hinter uns sind auch zwei, hinter uns sind auch zwei. So cool. Kommst du hinter mir? Kommst du her? Wohin soll du jetzt? Die haben noch nichts, die haben noch nichts. Alex, wo bist du? Ich bin. Komm zurück! Komm zurück! Ich bin im Schwier Wasser daneben. Ich bin im Schwert. Ich dir. Du? Ja, dann komm raus! Komm raus! Ja, okay. Komm doch raus! Ja! Oh. Wer ist denn das? Einfach Lea, und Tour Reax. Wollen wir die. Diese, ah. Die Admins! Haha! Haha! Wollen wir die Admins klatschen in der Folge? Lass mal schnell Steinschwerder machen. Okay, ja. Ich, ich brauche was zum Essen eigentlich. Ich auch. Die Ketten. Suppenkraft. Ja, mach mal. Ja, aber ich brauch beides. Guckst du die mal bitte so auf die halt. Ja, Steve, scherz dich bitte weitergehen. Ein ja, warte doch mal, ich will doch, ich wollte hier erstmal Steinschweine machen. Warte, ich baue mal schnell Suppen. Ja, guck mal, du sollst gucken, ob jemand kommt. Ja, das sollst du es einfach. Ja, du sollst den nur gucken. Ja, das kannst du jetzt auch nicht machen. Ja, so, das du doch machen. Hä? Der war weg. Der war weg. Ich hab zwei Suppen. Ja, dann mach du erstmal. Das werd eigentlich noch ein Schwenkung. Wieso machen wir eigentlich zwei Crafty Was Weiß ich nicht. Guckst du, ob jemand kommt, ja, ne? Ja, ist nicht so nicht Zahle, sag ich mal. Baum oh, haben wir so. Zwei, wie viel Braune habe ich? Sieben. Okay. Vor allem, <lacht> wir drehen uns um. Da sind welche? Ich oh, bitte. das sind die Admins. Mhm. Große Bitte. Alex, hast du Suppen für mich? Ja. da, gib dir mal zwei. Ey, Brei hat mehr Hurt, dann kann ich mehr Suppen. machen. war noch mal, ich bin grad so viel zu kraften. Alles in Deutsch. Alex, hier, komm mal runter. Du sollst. Du sollst. Aber du sollst gucken, ob jemand kommt. Mach ich so, jetzt ein bisschen nebenbei, weißt du? Mhm. Ich überleg, ob wir Turiak suchen gehen. Geil, das schon. Aber wie viel Suppen wirst du haben mit 4? Da ja, gibt mir mal noch 2. Okay. Du hast mir. Eine, eine ist im Wasser. Wo denn? Vor mir. Hab ich? Go. Okay, im Block. Hier ist so viel Zuckerrohr, Alter. Ich weiß ja. Wollen wir die suchen, ja, ne? Ja, wenn's wirst. Ja, wir haben ja. Suppen haben wir ja ein bisschen. Zwei, ja. Alter, oh, der da drüben, war so genial. Da vor mir ist einer, vor mir ist einer. Jupp. Yep. No risk, no fun, oder? Ja, gehen wir suchen. <lacht> da drüben ist er, da beide. Das bei irgendwas und bla bla bla blubs. Kennst du ihn nicht, glaube ich? Nein, keine Ahnung. Leg mal dein Schwert weg. Ja, okay. Nicht so schnell, Steve. Die haben auch schon Steinschwerter. Ja, nicht so schnell. Einer links, einer rechts. Einer gibt Zuckerrohr, lass uns rum. Ja. Ich bin drei Sprünge hinter dir. Ja, komm. Hab einen, hab einen Hit. Wo ist das Ich weiß. Alex auf dem. Ja. ja. Alex, auf dem. Nice. Essen. Hey Steve, ich hab sogar Essen gekriegt. Armstack Zuckerrohr. war Ich hab auch noch Guck mal hinter mich So also ist es. Lass mal die Schlucht lang laufen Sieh Alter, mein Herzchen bunt schon wieder <lacht> Also auf, Alter Aber schön waren das den States Ich hab den Link auf den Weg, ja? Jupp Da unten ist safe, aber nicht Das war schön gespielt, Alter. Wirklich? Ja, war richtig nice Lass mal hier, wie viel Zucker äh, brauchst du? 33 hier oben, sind, hier oben ist auch noch Essen. Lass mal das Essen noch mitnehmen. Jupp, yep. am ich coolsten wäre fast, wenn wir die großen Pilze abholzen. Große ja, aber ich verliere Steve, wenn ich jetzt nicht nachgehe. Ich fahr mir die Schweine hier oben auf. Den okay. Ja, ich versuche einen großen Roten Pilz anzufinden. Nein, braucht man nicht, braucht man nicht. Warum nicht? Ich hab einen Ofen. Alex, wo bist du? Ich bin... Ja, ich werde zu sagen, ich weiter aufgegangen. Nein, das ist das Weil hier in der wir, wenn, ich, wenn ich die diese Iron-Kraft vielleicht machen und Iron-Schwerter haben, habe ich ein Problem. Okay. Wo soll ich hinkommen? Da wo wir eben waren, wo die ganzen Schweine waren. Äh, ist so. Wo ist voll. Ich bin auf den, bin auf den Bäumen. Drin. Okay. Ich bin bei den Bilzen. Hier ist so. geht ich geh jetzt auf die Bäume und besuch die jetzt. Seht so. ihr? Ja, seht ihr. Okay. Und wo wollen wir hin? Bleib hier oben. Sneak und baue Holz ab. Okay. Ich bauen wir noch eine Suppe jetzt erst. Ja, ich hab da einen Ofen hingestellt. Da brät Schweinefleisch. Sehr gut. Deshalb jetzt wieder mehr Suppen. glaube mir vor. Mhm. ein paar Blöcke mit da wäre nicht schlecht. Aber oh, verbraucht das Ganze mit nicht mit Suppen. Ja, das mache ich jetzt nur für den Anfang. Ähm. Schweinefleisch, nein, du. Willst du eins? Ja, bitte. Warum nicht? Na, lass mal dann, lass mal dann weitergehen, wenn das gebraten Jupp. ist. Jupp. Das ist wohl Jeder nein. zwei Stück und dann gehen wir erstmal weiter. Und solange so lange fahren wir Holz. Aber und die du. du. Wetter, das die zwei ja, das war super. Wirklich. Okay. Er kam halt an, vielleicht dann hat direkt die zwei Hits gekriegt, dann ist er gerannt. Ja, fixe, er hat am Anfang, ich glaub, vier Hitze, das hört man aus, oder? Nicht einmal. Weil Steinschwer, du kriegst. Ach so, ja. dann. <lacht> See. Ich ein Kill, du ein Kill. Perfekt. Wär schön gewesen, wenn's es gewesen wäre. Das wär legendär gewesen. Atminskill. Ich hab 10. Die Atmins mhm. sind, glaub ich, eh in der Schlucht. Ja, das tippe ich ja auch. Oder okay. die anderen zwei, die wir verfolgt be haben. Willst du in die Schlucht? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die haben Iron Stuff, Alex. Kommst du mit? Ja, yeah, okay. Wohin willst du jetzt? Wir gehen hier drüben runter wieder. Hier. Okay. Und nehmen wir noch die äh, Schweine mit, wenn wir welche finden. Sehr gut. Finden wir. Ja. Suppen nehmen wir nicht, gell? Ja, ich muss erstmal einen Schluck Bier trinken auf dem Shop. <lacht> <Kopf, Alter. lacht> du nimmst einen Schluck Bier, dann nehme ich dir einen Schluck Wasser oder so ähnliches. Das der? gut, Querung machen. Ah. Ich muss auf dich warten, ne? Lass mal aus dem Wald raus. Ich finde den mega unübersichtlich. Ja, also ich sag's mal so. Ich würde die verlieren, wenn ich die nicht nachgehe. Das glaube ich dir aufs Wort. Wir verlieren. Hier ist ein hier sind zwei Voltblöcke. Oh. Können wir schlafen ändern. Bei mir? Sehe ich, sehe ich, sehe ich. Erstmal, warte mal, mal kriegen wir für die Pferde eigentlich in der Version äh, Leder? Können wir reiten? Dürfen wir reiten? <lacht> Nein. Können. Okay. Guck mal, ob ich. Ja, ja, ja, ja, kill die Pferde. Du hast ja ein halbes Deck Leder, hast du gesagt. Äh, Zuckerrohr, ne? Jupp, jupp, jupp, jupp. kriegen Leder, wenn wir die Pferde töten. Hier oben sind jede Menge Schafe noch. Okay, da, ok. Das einzige, was ich mache, ist die Nachrennen und schauen, wo gehen wir. Sind. Ich gehe zu okay. den Schafen, Domi. Ah, ich meine zu den Pferden. Hm? Da habe ich ein Pferd gesehen, ja, so vier ja. Pferde. Ja, ja, das Muss ja. ja. essen? Muss sie essen, alles? Ja, unbedingt. Okay. Ich zwei Fleisch hingeschmissen. Lass mal nach links weitergehen. Ja, wir sollten langsam in der Höhle, oder? Steve. Vor allem, es wird gerade dunkel. Es wird dunkel. Ja, komm her. Nicht von einem Creeper sterben, gell? Ja, Witch ist mir auch lieb. Ja, Witch, das wäre sogar gerechtfertigt, aber Creeper. Guck mal, du Kohle, bitte. Aber siehst du Jo. Ey, gut, dass ich von den anderen eine fucking Spitzhacke habe. Ich hab mir selber eine gezogen. Ich hab 36, Ich Gibt was Steakholz? Also... Du also absolut Hunger, weil length. du was hast hier. Nein, Aber ich hab... Ich hab das scheiß Zombiefleisch gegessen. Hast du das Hunger? Da war wir doch wieder hin. Nee, geht's nicht weiter, scheiße. Glaubst du nicht? Schau mal kurz. Jo. Der lebt eigentlich noch alles. Schwer zu sagen. Viele. Sag mal <lacht> <lacht> so. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. <lacht> <lacht> Alex, weiter. Warte, ich guck mal. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ich habe vorhin gesagt, sagte dir, sammel Kohle. Was ist hier oben? Kohle. Ja, was denn? Ich wollte ohne die Tiers holen. Strip meinen. Strip meinen, das. Ja, das ist mein erstes Wolf, das geht das kannst du nicht. Ja, Aaron, ich muss ja, springen. Hast du die Nein. andere Höhle schon entlang gegangen? Nein. Ich war Kohle. Okay. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Warum tun wir nach der Aaron? das ist nicht Steve, suchen so wir mal Schmerzen gehen. Ja, mach ich gerade. Wow. Oh. Oh. Boah, Alex, ich würde ja noch mehr verschwenden. Ja, es war nicht geplant, aber weißt du, es ist nicht immer leicht. Wie halt Zombies, ist das ein gutes Zeichen? Gut. Ja, das heißt Höhle. wenn nein. Ist gut. <lacht> noch eine Minute, Steve. Ich wollte eigentlich eine Facecam machen und wollte meinen geilen Partyhut aufsetzen. Aber? Ja, ich hab meine Facecam nicht angeschlossen. <lacht> ja, okay. Mit dem umzuschwingen hab. so, ja, also, ich, hab die, ich hab die Facecam angemacht. Hey! Ja fix. Alex, die Cave ist mega. Du bist eben unter mir, oder? Ja. Mal, aber, aber ich kann man auch gucken, bevor es sich schon zwei noch... Hey, ...warte, was das Mann ist Okay, wir ein Eisenschwert. Und dann machen wir von der So ist es. Ich mach zwei Eisenschwerer. Ok. Oh oh ja. Gut, gut. Mein Inventory ist so unaufgeräumt, Alter. So, wir... Okay. Schauen wir gleich nochmal. Ja, wir laufen weiter. Hau ab. wirst du laufen? Da ja, nach unten. Okay. Wir auf noch 4 Höhe, komm mal da. Ja. Nimmst du deine, deine Crafting Tables mit hier, deine 12 Stück, oder? Ja, fix. Aber warte mal. Komm, go. So, ja, vielleicht nicht. <lacht> Yep. Alter, Alex, Alex! Ja? Mega, Wieso? Wo bist du? Hier. Warte. Perfekt! Danke fürs Zuschauen, das war die erste Folge von Turo 4. Wir hätten fast die Admins-Kit, aber ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir beide einen Kill, sehr cool eigentlich. Und dann noch einmal danke fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts so verpassen wollt, abonniert doch einfach. Und tschüss.